und willkommen mein Name ist Daniel Spiel und ich bin was euch zurück zu bei Play jetzt was mehr Spaß Ultimate ihr wisst was für eine Zeit es ist. Ist klassisch das klassisch machen Boah. so wir wollen noch einen Meilenstein und dafür müssen wir bleiben Charakteren in den intern treten also nehmen wir mal Feierabend Charaktere zum Beispiel Lucina sie ist ein Fire Charakter also nehmen wir ihre Tiki Farben und diese Farben sind wirklich an Tiki Generation der Glorien diese Farben sind wirklich an Tiki angelte angedeutet im Gegensatz zu Palutena. So, sehen ist ja genauso steuerbar. Da haben wir schon zwei. Sehr gut. Da, da. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Oh. Ich habe von nur so wenige Spiele gespielt, die online. Oh die in diesem Spiel vorkommen. Lass mich, da ist ein Pokéball. Das ist ein ganz schöner Unfairer. Und oh, es ist fehlgezündet gut. So fange ich ganz bestimmt nicht an, ey. Da kannst du ja mal abschminken. er ist ein ganz schön Unfairer erster Kampf, ey. Direkt schon gegen zwei kämpfen Wenn ich sagen wollte. Ich habe irgendwie voll viel Spiele nicht gespielt. Also mario charaktere kann ich natürlich alle hier Ich mal, da bin ich. Äh, Legend of Zelda nie gespielt. Ich habe nur einmal ein Game Boy Advance-Spiel gespielt. Da bin ich irgendwann nicht weitergekommen, gekommen. Hab keinen Bock mehr gehabt. Äh, Fire Emblem. Ich so gut wie alle Spiele von gespielt. Äh, gibt es ja noch war habe ich eigentlich auch gespielt sind noch für spieler im vorkommen melke solid bayonetta sonic als nie gespielt ja wir sind feiern wir brauchen mehr feiern mit dem charakter in diesem spiel wo es nicht wirklich irgendjemand interessant noch geben würde ich sag für leute würden sie auch richtig beschweren nach einer zeit hey vater boom, boom, boom. irgendwie ist ja gerade irgendwie so ein feier emblem äh, event am laufen und da haben auch schon einige leute auf facebook irgendwie geschrieben "Oh nein, nicht schon wieder feiern <lacht> übrigens wir haben so, halb eins jetzt, nachts, am 24.12., also vor Weihnachten. Oder Feiertage, was auch immer ihr feiert. Muss man ja auch mal sagen, ne? Ja, gut. Äh. Entschuldigung, Vater. Okay, ich glaube, den Meilenstein für die charakter kriegen wir auf jeden Fall ja auf jeden fall auf finale Bosskampf thema hat die zum ersten mal gehört dann Viking ding meine ich natürlich richtig episch das sind schwere kämpfe ja, musste ich töten genauso wie im spiel ja Lucina musste mal robin töten ja, ja sie ist mehr oder weniger bekommen um ihn zu töten weil sie je nachdem ja dann kennt ihr trunks aus dragon ball set Lucina ist mehr oder weniger trunks oder no, da ist der Schwarze Ritter. Also die kommt aus der Zukunft. Aus einer vollkommen zerstörten Zukunft. Und äh, dieser Kampf ist genauso abgelaufen wie im in, wie in echten Feiern. schwarz Schwarze Ritter kommt, haut alle mit einem Schlag weg. Äh, ja, sie kommt aus der Zukunft, weil ihre Zukunft voll zerstört ist, wegen einem riesigen bösen Drachen, weil da passiert halt in Fire Emblem so oft, um ein böser Drache irgendwie zerstört die Welt oder irgendwie so was. Dann reist sie mit dem Portal in die Vergangenheit und gibt sich als Marv aus, weil Awakening spielt irgendwie so, weiß ich nicht. Was? <lacht> Ich habe mich dann so schnell rausgehauen. Was? <lacht> was ist denn jetzt passiert? Hey, hey was war das denn für eine Was war das jetzt? Oh. Hey, es ist Roy, oh boy. Versteht ihr es? Weil sich Boy mit Roy reint. Deswegen nennen den alle Roy, oh boy. Da geht mir so auf die Nüsse. Genauso wie Monster Hunter World. da ist ein ein Gegner, äh, weiß nicht gieß oder Basilgus irgendwie so was, keine Ahnung. Und deswegen nehmen den alle Bagel. Schwachsinnig, oh, ey. Das ist so Schwachsinn, ey. Boom. Was also wenn die Fangemeinde sich irgendwie auf irgendeine blöde Sache irgendwie so fokussiert. Ja, da kommt der Elden König. Ah, ich trage eine Maske und meine Haare ein bisschen. Also man kann sie nicht eine Maske tragen mit irgendeiner in ihrer Spots. Ja. <lacht> Kennt sie sich ihre Haare? Bisschen zurück sieht aus wie Marv. Ich meine, Marv hat auch sehr femi feminine Züge. Also, da niemand dadurch schaut hat, war schon klar. Au. Äh. Ja, bleiben kann ich nur jeden irgendwie empfehlen, so ein bisschen. Er also ist irgendwie so eine Mischung aus... Oh Gott. Eine Mischung aus Schach und Fantasy. wer so irgendwie eine Beschreibung, die mir jetzt so einfallen würde. Ich will mal gucken, ob ich so da durch kann, ob ich die Dinger da kaputt machen kann und dann so da durchgehen kann. Und das reichen würde, aber ich glaube, spätestens an dem Punkt wird das nicht klappen, ne? Diesen Sprung zu diesem schwarzen Loch und ja. Äh, ah, das wird nervig. Ah, immer dieser blöde Kampf, ey. Man konnte auch nicht hin. Aua, schon wieder gefingert. Einfach, oh, mein Controller, voll abgespockt. und Deswegen werde ich nie ab, solch euch da angegriffen. Nee. Und sowieso nicht. Ich habe ich jedenfalls so ein Gefühl. Oh. Da ging eines viel einfacher. Wir ja, müssen immer alle beide da. Aber mit meinen Schwierigkeiten zu tun oder was? So, boah, da den gesehen. Maske, Maske. Ich bin Marv mit grünen Haaren, ja. Boom. Ach, komm mal rein. Ja, da war eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ihr mich fragt. natürlich kommt das lied habe da ich aber sagen wir machen aber noch ein feier mit dem charakter obwohl ich mir ich glaube ich ziemlich sicher bin dass wir jetzt in einem meilenstein auch noch kriegen dürften keine Ahnung gegen was sechs sieben Charaktere jetzt gekämpft haben die alle feiern Emblem im Ursprung sind wie man direkt ihren Vater noch also merkwürdig ja Fire Emblem irgendwie nicht mehr das ich meine die Serie, die Spiele sind zwar sehr erfolgreich aber haben sich verändert sehen irgendwie jetzt mehr so über Weiß nicht, welchen Charakter willst du mit Wink verkuppeln, damit irgendwie... Weiß nicht, irgendein Kind erzeugt wird. Und dann irgendwie, weiß nicht... In einer anderen Dimension aufwächst, damit, weiß nicht... Das schneller aufwächst, weil die Zeit da läuft ein bisschen schneller. Und ja, dann hast du irgendwie erwachsene Kinder, die irgendwie an den Seiten ihrer Eltern kämpfen können. dann manch, In den meisten Fällen sind die Kinder irgendwie älter als irgendwie die... Äh, die äh, eltern ja da machen die ganzen neuesten spiele also da kommt ja wieder bald ein feier emblem für die switch raus vielleicht tue ich das aber mal let's play das wird schon auch lustig dann gibt es wirk wirklich dann gibt wirklich taktisch und taktik und strategie auf meinem kanal das wird bestimmt lustig werden Kann ich mir vorstellen mache vielleicht auch ja ja, da bis jetzt Pech irgendwie die ganzen Feiern Emblem Spiel sind ja alle für 3DS und so kann ich ja nicht aufnehmen. Also, wenn ich auch schon so Sachen wie Feiern Emblem Echoes oder so aufgenommen aber Fire Feiern 10 hat ja auch mal irgendwann jetzt können, aber ja, fühlt sich irgendwie so komisch an. Der zehnte Teil spielt nach dem neunten Teil direkt irgendwie. Den habe ich nie gespielt und ich will jetzt nicht irgendwie ein Projekt starten, welches weiter nicht hier so mittendrin anfängt. Also ja, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wer ist hat beim Free Houses, Free Houses, ne? Also wenn das irgendwie rauskommt, wird direkt als Blade. Aber dauert noch, glaube ich, eine ganze Weile. Lucina. Ah, Excel. Mega Man X8. Mein zweites Projekt auf diesem Kanal wo die wo meine Audioqualität noch miserabel war. Nach, das hat nicht gereicht. Verdammt, habe ich echt so wenig Feuernblätter Charaktere bisher bekämpft. Ja, Crom. Mit äh, äh, seinem Kostüm irgendwie Anspielung an jemanden. Kann sein, ne? ja das sieht irgendwie cool aus ist schwarz hellblau so, gut gemacht Lucina jetzt zeigt der papa mal wie das geht immer wie ein ticket bekommen gut weiß nicht wollen 100 abhängt ob man eins bekommt ja da kommt sie ja direkt ja komm habe ich natürlich auch schon gespielt im 100er smash der ist irgendwie so ein mix aus weiß ich nicht aus roy dieser angriff ist hier von roy der angriff hier ist von ike er hat einen Konter natürlich. Und dann hat er diese schnelle Klinge. Er ist mehr so ein, eine Kopie von Dings, ja. Von Roy. Eine Mischung aus Roy und Ike. Weil ich ehrlich gesagt ziemlich gut finde, ich. Ja, Bande und Bestimmungen? So, warum muss ich gegen euch kämpfen? Ach, du kämpfst mit mir? Gut. in den seine Angriffe sind auch ein ganz kleines bisschen anders ein normalen Angriffe. Ja. Start. Wenn Vogel eine Bombe gegen die Fresse geworfen. Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Hey. Gott wieder wegen irgend so ein mist hier fragt ey ich krieg so kotzen dann gehen wir nur 0,3 der sohn lukas als verwandt oder was Warte mal, fox und fox und valko sind doch bestimmt nicht verwandt oder eine ist ein fuchs der andere ist ein wolf wenn doch merkt irgendwie merkwürdig mache ich jetzt schon wieder so viel schaden Lu äh, Ness und Lucas sind doch auch nicht verwandt. ich <lacht> eigentlich. So, ich habe zwei Schwerter. Ich bin jetzt am Dual-Wielding, ja. Mein du wie die Wer hat wieder kaputt gemacht? Mama, habe ich Robin in meinem Team. Boah, was? ist das denn? Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Boah, bist doch einfach nur. Schon jetzt kann Bock mehr auf diesen Run. Oh, was so Boah, könnt ihr mal auf mich losgehen, ey. Danke. Wo ist eine richtig... Wo ist wahrscheinlich das schlechteste Run aller Zeiten ja 0,2. Okay, Kong und die kommen Wieder Lucina. Au, Mann. Haben wir doch gerade erst begonnen. schilder mal. Boah. Gut gemacht, Lucina. Mein Tüchterlein. So, du gehst raus wow. so, <lacht> Au. du auch so ist ausschaut muss das ja natürlich so kommen damit ich auch noch getroffen werde ne? oh, oh, so. ich so sagt mir du hältst mir gleich gegen crazy and meister ich werde doch ganz sicher wieder gegen die kämpfen wie schon da los robin Au. aber ich jetzt schon wieder 45 prozent aber das sind ja schon wieder los ey? hat der gut am beginnt ich krieg schon 45 prozent schaden das gibt es ja irgendwie da nicht sein und richter wie die englischen staatsmänner die amerikanischen staatsmänner nennen würden richter <lacht> mittens ging <lacht> Mitten ging zu sich geworfen schieß ihn ab danke das oh. hat der alles ah, ein heilfeld ne? oder auch nicht okay ich halte es und es halt mich. ich wurde voll geheilt der kampf kann weitergehen aber her herkules aber irgendwie komisch ist chrom ist glaube ich immer noch teil von robins ultimate ne? Das ist irgendwie merkwürdig ich weiß wenn er gegen chrome kämpft und robin setzt seine ultimate ein und chrom hilft um chrome zu verprügeln was? chromception boah oh gott ausgefallen deswegen So, ich will mal ausprobieren. Ich kann die Dinger wahrscheinlich vorne nicht kaputt machen, ne? Lö. Schade. In so einer ich hatte schon wieder versucht. Oh, no, ein Crazy End. Jo. habe ich auch irgendwann so die hier auskommen werden dass die finalen bosse irgendwie so ändern oder so dass sie irgendwie charakter aus braun oder so reinbringen irgendwie ein bisschen broken und ein bisschen awesome wird gerade begonnen krieg ich schon wieder voll auf die ist meine tochter los ey. Ja, jetzt nicht Nach robin kämpft an meiner seite hat verdammt die runde mit chrome ist ja richtig habe ich gerade gesagt er ist irgendwie so besser als normal Ike. okay wie kann man diesen Angriff werden ich habe hab schon versucht zu kontern zu blocken geht auch nicht also keine ahnung 23 minuten erst was für zwei ich habe da das ist schon der zweite charakter hat gemacht also er wenn er gesagt hätte so äh, geht so es kann besser gehen du warst nah dran purpose also lied weiß hat eigentlich Irgendwie als ID Purpose, also It Purpose. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, jetzt müssen wir ja wohl den einsteigen bekommen haben. Ne? Wir haben und wir gegeben. Nur gegen Lucina jetzt eigentlich gekämpft, ne? Verdammt ich habe den immer noch nicht bekommen ne? muss man eben weiter spielen ich mach halt noch ein charakter in diesem part jetzt ja nicht zehn parts hintereinander feiern dem charakter spielen er ja, wohl mit irgendeinem anderen charakter irgendwann mal auch feiern dem charakter hier bekämpfen ich glaube nicht dass wenn ich diesen klassischen meilenstein dieses Brett da erledigt, kriege das ich dann irgendwie was bekommen, was hier meine Sache vereinfacht oder so oder irgendwie so ein richtig geilen Geist oder irgendwie so was. Der ist einfach nur so ein geiler Geist. Und sein Effekt ist einfach nur, der ist geil. Genau. oder welche ich noch so ein paar Geisterkämpfe oder so machen, ne? 1 oder 2 ja auch mal machen wegen meilenstein und so und für online muss ich auch noch mal Da wir jetzt noch keiner jetzt mal online gespielt ich gehe doch nicht online hallo habe ich doch fertig wir haben zum glück nicht so so eiskalte meilensteine irgendwie die man wo man ein absoluter Pro sein muss, um die zu kriegen, ich weiß noch hier so Trophäen, in weil nicht so Kampfspielen, so Street Fighter und also was, gewinnen irgendwie zehn Kämpfe hintereinander oder gewinnen irgendwie fünf Kämpfe perfekt oder so hintereinander. Irgendwelche krassen Konditionen, die man irgendwie einhalten muss. Ich glaube, hier gibt es irgendwie nur so kämpft 10 oder 20 Mal online oder gewinnt 20 Mal online, irgendwie so was du hast jetzt endlich hier reingeschafft in dem spiel glückwunsch wenn schon ein richtig also ja so vier feier mit dem charakter und dann mario da war halt ich auch ein boss in brawl du on. Ich bin gut, dass die hier so offiz offizielle Artworks irgendwie nur so reinpacken als Geister, Dinger. Nee, immer noch nicht. Und dann gehen wir mal, außer ich muss hier so zurückgehen, nö. mal hier war irgendwas. Äh, wir machen halt noch mal Ich vergesse mal, dass das Ding hier geistert ab ist. So, hier läuft dann Fire Emblem Event, also. Julius, das so ein, ich glaube der Hauptbösewicht von Fire Emblem 4. oliver's thema ist mal oliver vom feiern google nee das ist ein sexy mann es brennt der boden verursacht schweren schaden ich habe immer noch eik wird ausdauerkampf dieser part ist gewidmet der feiernden serie ah, du. Äh. wo haben die auch Olivers kampfthema hier drin da wäre richtig awesome Boah, ist ist halt langsam warum ist dazu so langsam da so, gibt mir die feier mit dem Charakter an. Event Bonus Belohnung: Boah, geil, 100, ganze 100. 300 Einträge. Die Tafel ist nun größer. Okay, so Länder, weil der Boden neben Kämpfer ich glaube, die ist aus Feiern. 1 oder 3 1 und 3 sind da ja da bin ja gleichen spieler hallo was für mich noch weggeflogen Oh nein. Boom. Um. Musik kommt mir jetzt aber nicht bekannt vor. Oh. Ah. Wollte nicht fangen. So, tschüss. Beim ersten Mal nicht rausgeflogen gesehen, War jetzt zum Beispiel wieder schneller. Belohnung 200 mehr gibt es leider nicht mehr. Das ist auch ein Feiern mit dem Charakter ganz eindeutig. Also war mal. Ja, dafür gibt es ja auch ein paar Meilensteine, die muss ich auch mal erledigen diesen ridley ob sei der boden ist nicht wegen so ein kack oh, jetzt macht er mich fertig wieder so perfekt ausgewichen, ey. <lacht> uh. Gott. langes <lacht> kopf bringt ja nichts gegen Ike. Gegen Ike. Ich habe gesagt gegen Ike. Ike. Ike. Mann. Oh, danke. Was? Boah, wer auch mich jetzt raus? Deswegen. Danke. Oh, boah, mitten in den Schritt. davon von ich nichts, direkt Oh, Asura. Okay, will ich versuchen. Ultras Match ist plötzlich bereit. Cool. Okay, also will ich haben. Komm schon, vier Sterne, Legende. Gott. Ja, super. Naja, war ja aber klar, ich hab nicht das Was ist das für eine Abwehr? Ey? Naja, schaff ich nicht eben. Alter, ich man nicht mal an sie heran. Ja, super. Hey! Hatten wieder von Kampf immer noch eine Chance. Okay, wenn du immer noch da bleibst, hallo, wieder ausnutzen, bald wird ein bisschen länger Aber einmal für mich will ich noch versuchen. Ja, Warum muss es ausgerichtet gegen Corin sein. also ein Gegner gegen dem ich echt nicht klarkomme. Sehr gut, haben schon zweimal nicht getroffen. Was machst du jetzt? Wissen spamt die nicht die ganze Zeit ein Dings, hier ein Wasserball, oder was immer ist sehr geil. Oh Gott. So, dafür gibt es auf jeden Fall einen Meilenstein, die eine Legende. Stärkt Nahkampfwaffen und leicht das Lauftempo. Ja. Nahkampfwaffen ja, hätte ich schon gerne erhöht. So, ha. Der erste Tafel ist nun größer. erstmal auf der gast haben legenden geister alten 50 fälle unter Meilensteinen frei gespielt. Gibt's meilenstein freigespielt so, dafür gibt es meilenstein okay jetzt kommen aufhören gut nicht gut wieder was erreicht so ein bisschen ne? aus meinem shop nachgucken <lacht> ja noch ein feier charakter wenn <lacht> mich leisten verdammt was ist das denn ridley wieder komisch aus klasse mal kaufen oh gott der boss ey. Okay, gut. Und dann auch. Alles klar. Äh, dann bedanke ich als alles fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play Super special browsers Ultimate. Danke fürs Zuschauen. Ciao.